Dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Nicht zu danken, dafür bin ich da. <lacht> Zwar nicht für das Interview, aber für alles andere. <lacht> ähm, ja, also ich, erzähl doch erstmal, wer du bist eigentlich. Also ich bin der David, komme ursprünglich aus Siegen. wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren hier in Großhaumlager, beziehungsweise mhm. hier in Alora, mitten in einem schönen Campo. Und sie bieten hier Enduro-Touren an. Ah, okay. Ähm, und die Firma heißt Enduro Fun. Enduro Fun, genau. EnduroFang besteht seit mittlerweile 15 Jahren. Mein Partner hat damals die Firma gegründet. war der erste Anbieter hier im Großraum Malaga, Andalusien. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich mit dabei und seitdem machen wir das zusammen. Ah ja, okay. Und das ist der ähm, Frank? Der Frank, genau. Okay. Der kann leider momentan nicht hier sein, da er sich vorgestern Knöchel gebrochen hat und liegt auf, auf der Couch und ist sich am okay. Mitten in der Saison. Oh oh okay. Ja, aber ähm, ich danke dir eh. Ähm, wir waren ja jetzt im Endeffekt eine Woche lang ähm, hier und durften ja im Endeffekt nur in Scherkus genau. die Jahre 2020 auch erstmal ähm, ja, Probe fahren. Hier bei deiner ähm, kleinen Finger hier ähm, oder Ja, ähm, hier übernachtet, übernachtet und äh, ja, gleich hier in der Nähe von dir auch tot. Das heißt, also, es war wirklich sehr angenehm hier zu leben und auch direkt losstarten zu können. Ja. auch sehr gut gefallen hat war halt hier jetzt so, dass es hier einfach so idyllisch ist und so ähm, ruhig, also dass man hier einfach wirklich losstarten kann und hat keine Probleme oder sonstiges, sondern Nein. einfach los und hat eigentlich direkt schon so eine erste Aufgabe vor der Tür. Direkt, die Essen aufwarten, keine 200 Meter von hier weg und dann geht's direkt ab ins Gelände. Mhm. Ideal. Und was bietet ihr eigentlich genau an? Also wir bieten Enduro Touren an, das heißt vom Einsteiger bis hin zum sportlich abotinierten Fahrer, aber der Einsteiger sollte schon gewisse Grunderfahrung haben im enduro bereich sprich wir wollen jetzt keine oder wir können jetzt keine Leute annehmen, die noch nie auf einer Enduro gesessen haben, das würde einfach in den Rahmen sprengen für uns. Mhm. Auch wenn zum Beispiel normale Neulinge, die zum Beispiel noch nie auf einer Maschine gesessen sind oder sowas. Ja, ist schwierig. Das heißt gefährlich. Aber, genau, ja. ist gefährlich. Mhm. Okay. wie schaut denn so bei dir normalerweise der Ablauf aus, also wenn jetzt, ich bin jetzt so der Typ, der der jetzt hier im Endeffekt bei dir bestellen möchte und äh, was muss ich tun? Als allererstes gehst du auf unsere Seite www.enthofer.eu und guckst dir das mal alles an, ob die dazu sagt, dann stellst du uns eine Anfrage und fragen wir dich, wie viele Fahrtage willst du haben, wie lange soll der Aufenthalt hier sein und meistens läuft das so ab, also Empfehlen den meisten Leuten sechs bis sieben Tage Aufenthalt und vier Fahrtage. So, dass man zwei Tage am Stück fahren kann, mindestens einen Pausentag dazwischen hat und dann wieder zwei Tage fährt. Weil ihr habt ja jetzt auch selber gemerkt, ab dem zweiten Tag, beziehungsweise der dritte Tag, ist schon ist schon ein bisschen kürzer. Ja. Ja. Ja. Also drei Tage am Stück sehe ich genau. so also richtig. Ja. Ähm, ja, klar, man muss ja nicht unbedingt der Romaniacs-Fahrer sein oder was weiß ich. Nee. Es sind ja auch auf die Sinn. auf die ganz normalen Hobbyfahrer ja. aus, ne? genau. um einfach auch mal sich ausleben zu können, ohne jetzt im Endeffekt so typisches deutsches Leck und, äh, genau. und äh, hier ist es halt einfach lockerer und auch nicht so stressvoll. Also das finde ich sehr sehr angenehm hier. Ähm, wir haben ja jetzt schon hier die Scherkus gesehen. Genau. Ähm, welche Größen bietet ihr denn an? Ähm, also momentan haben wir Viertakt dazu aus, das ist einmal die 300er. Davon haben wir natürlich jetzt gerade keinen hier. Ähm, 300 Viertakt, 450 Viertakt und 302 Zweitakt. Mhm. Auf Wunsch, das müsste dann halt vorher besprochen werden, können wir auch 125er Zweitakt besorgen, 250 Zweitakt, außer also das volle Port Scherko bekommen. Wir können mhm. eigentlich alles abdecken. Also jede Scherko Maschine. Genau, aber zurzeit haben wir halt einige 450er im, im Verleih da sich einfach herausgestellt hat, dass das auch ein sehr anfängerfreundliches Motorrad ist und halt auch viele Stunden hält. Das ja. ist natürlich für den Anbieter von großem Vorteil. Mhm. er ist mir auch aufgefallen. Also ich dachte auch zuerst, wo wir äh, die 450er genommen haben, da habe ich dich ja auch schon direkt angesprochen. Genau. Ich so, alter 450 ist ein bisschen crazy, oder? Ähm, aber? Ja, muss ich wirklich zugeben, die 450er, Viertakt, sind wirklich ähm, Maschinen, die wirklich ähm, sehr angenehm zu fahren sind, ja. sehr linear. Und vom Handling her ein Traum. Also ja. auch, auch zum Beispiel jetzt so mal richtig Gas geben ist möglich. Aber sie kommt nicht so krank, sondern es ist alles kontrollierbar. Sie überfordert so, nicht. Richtig, sie überfordert nicht. Sie macht keine langen Arme. Ja, ähm, ja also ich glaube, da werden wir auch dann noch mal ein eigenes Video dazu drehen, ähm, wie die sich so fährt und äh, eine kleine Review von der 450 würde ich sagen. Also was mir aufgefallen ist im Stand, Akira. Du, Hundling, du. Komm, ab, ab. Ja, ist ein sehr anfängerfreundliches Motorrad. Ja. Also, da kannst du eigentlich jeden draufsetzen, jeden Hobbyfahrer. Ja. Ähm, ich bin ja auch deine Maschine gefahren, du genau. fährst ja jetzt eine Zweitaktmaschine. Ich, ich fahre eine 302 Zweitakt, genau. Und die hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. ich bin ja eigentlich, ich muss ja ganz ehrlich offen zugeben, ich bin äh, ein, eigentlich ein Zweitakt-Hasser. Wie am Anfang schon, schon gesagt, ja. Ja. aber als ich mich auf sie draufgesetzt habe und äh, ja, also ganz ehrlich, ich fand das wirklich cool. Also, ähm, ja, das ist halt was völlig anderes, wie ein ja, was Völlig anders. Ja. Hat beides seine Vor- und Nachteile, das muss jeder selber abwägen, wie und was er am liebsten mag. Ja. Also was mir, was mir wirklich gut aufgefallen ist, ist, dass halt ähm, der Zweitakter also wirklich gar nie ausgeht. Äh, was bei der Viertakter halt dann öfters der Fall ist. Ne? Also, Gerade im unteren Drehzahlbereich, wenn man ganz langsam unterwegs ist, kann nicht schon mal sein, dass wenn man zu gut. spät in der Kupplung ist, dass... So Ausflug. Ja, ganz gut. Also man muss halt ein bisschen mehr Gas geben, ähm, als jetzt, im Endeffekt jetzt von meiner Erfahrung, her. unser Fuserberg ähm, Ist aber jetzt auch nicht das Problem. Also sie überfordert dann auch nicht so. Nee. Sie macht es halt wirklich gut. Aber sie braucht halt einfach ein bisschen mehr Drehzahl. Genau. Ja. ist natürlich jetzt auch, die 450 ist jetzt natürlich schon der Motorrad für fürs Extrem-Enduro. Dafür sind sie einfach nicht gemacht. Aber für das normale Enduro-Fahren, wie wir das hier so betreiben, ist jetzt vollkommen okay. Ja, Start, du halt. Wenn jemand ja. wirklich auch gut Entubo fahren kann, der fährt auch alles mit der 450 er oder mit seiner 300er 2.30er. Ja, natürlich. So. Vollkommen klar. Ist aber, Ich finde auch zum Beispiel auch bewegen im Stand, wenn du im Endeffekt positionieren möchtest, ja. ist es einfach vollkommen einfacher ja. und angenehmer, weil du halt nicht einfach so am Rütteln bist, sondern ja. du machst einfach zack. Boom, so wie du auch jetzt zum Beispiel so mal traversiert hast an dem Hang, wo du im Endeffekt einmal Gas gegeben hast, umgesetzt, umgesetzt genau. ganz einfach, gut, klar, geht mit der 400er auch, aber oder mit der 450er, 450er auch, genau. aber ist natürlicherweise schwieriger, mehr Handarbeit, mehr Handarbeit, genau. Der ist halt nur mal einfach das schwerere Motorrad. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, fahrt ihr die dann auch offen? Ich fahr die komplett offen, ja. fahrt die offen komplett, genau. also die werden, wenn, wenn die, die neue Motorräder bekommen, wenn die direkt umgebaut, da kommt der Sportkabelbaum rein. Wenn die komplett entkosselt, mhm. dann kommt ein neues Mapping drauf und dann sind sie einsatzfähig. Mhm. Und das sind ja schon die ganz neuen Maschinen und ihr kriegt jedes Jahr immer die neuesten Maschinen? Wir kriegen jedes Jahr zum größten Teil neue Maschinen. Wir haben momentan acht Motorräder im Verleih und davon jetzt fünf neue. Drei von 2019, eine von 2018. Mhm. Also wir werden immer zwei, drei Motorräder haben, die ein, zwei Jahre alt sind, aber immer fünf, sechs. Okay. Also, das heißt also, die Leute, die im Endeffekt zu euch kommen, können auch wirklich richtig Maschinen fangen. Selbst wenn acht gehen. Leute kommen, können sie ja immer noch, wenn wir nur fünf Nagelneue haben, mhm. untereinander switchen, dass jeder mal einen Tag die Nagelneue fährt. Aber im Großen und Ganzen ändert sich da ja auch nicht so viel von Jahr zu Jahr. Ja klar, aber wenn man natürlich sich überlegt, diese Maschine ja. zuzulegen, macht es natürlich auch Sinn, damit die Sinn. direkt zum zu fahren. Weil du hast ja hier wirklich die Möglichkeit, Perfekte das Gelände. 1 Eins zu eins nachzulegen. Ja. Verkauft ihr die dann auch an andere Personen? Das Problem ist, rechtlich gesehen dürfen wir die nicht von Sherco aus nach Deutschland verkaufen. Ja. Neu. Mhm. Gebraucht ja, aber neu nicht. Mhm. Das heißt also im Endeffekt, rein theoretisch könnte man, wenn man sagen, okay ihr seid jetzt von, was weiß ich, 50, 60 Stunden, dann könnte man sich überlegen? Man kann natürlich, wenn du jetzt kommst und fährst eine nagelneue Probe, ist sie ja nicht mehr neu, wenn du so eine Woche benutzt hast und wenn du sagst, du willst sie kaufen, dann kannst du natürlich kaufen. Das ist ja cool. Ja. Ja, das ist ja Transport nach Deutschland haben wir auch. Von daher. Das ist kein Problem. Das ist ja fett. Also, das ist ja wirklich interessant. Ähm, <lacht> ja, also rein theoretisch war das eigentlich schon die, eigentlich die gesamte Unterhaltung. Eigentlich, wir haben es ja schon so richtig ausgesprochen eigentlich schon. Genau. Ja, da habt ihr das alles nicht mitbekommen, leider. <lacht> ja. Wir hatten viel Spaß eigentlich, fand ich. Wir hatten sehr viel Spaß. Schöne Woche. Sehr ja, schöne Woche. Fand ich auch, fand ich auch. Und ähm, oh, ein schöner Abschlusstag gestern. Ja. ja. Die ersten zwei Hat zwar schlecht angefangen der Tag gestern, aber. <lacht> Wir können ja mal was reinschneiden für euch. Ähm, ja, da habe ich dann natürlicherweise dann gleich mit seiner Maschine ein kleiner, ein ganz klein, ein ganz klein. Er ja, hat ein bisschen zu viel Vorderradbremse benutzt. Und ja, dann einen wunderschönen Tag dir und... Euch auch, äh, gute Heimreise. Dankeschön, Dankeschön. Und wir werden uns sicherlich nächstes Jahr wiedersehen. Hoffentlich. Ja, klar. <lacht> Dank dir. Ich danke dir.